Ja, also für euch, die hier gerade reingehen. Normalerweise spiele ich eigentlich PVP, ne, und nicht äh, Sab. Aber heute habe ich gesagt, mach ich mal Sab, weil das ist cool. Sab Speedrun, Struts geübt, okay, okay. Dann bin ich, also ich übe auch. <lacht> also ohne das Speedrun halt. Okay. Ich bin jetzt hin. Oh, Dann muss okay, ich jetzt leider. Ich muss Okay, ich bin dead. Äh, okay, erklär. Den Weg kennst du, wo wir hin wollen? Ist das dasselbe wie gerade eben? <lacht> Ein bisschen <noch> anders. <lacht> Und das war Absicht? In die Richtung gehen hier. Okay. Ich oh. <lacht> eine Idee, ich würde springen. Yay. Oh, aber nicht rückwärts in die Stachel. Ein Baum? Aha. Mal. Kann man ja mal ausprobieren, ob das... Ah. ah! Warte mal. Auf das Grüne? Ja. Okay, du bist nein. sogar zu weit gesprungen. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, okay. Ah. Ich ein paar Blumen. Oh. Vielleicht, vielleicht, solltest, vielleicht solltest du ihr keine schenken. Nein, ich bin unten lang. Aber gut, okay, ich mache hier einfach weiter. Oh nein, ich mach bestimmt, ich mach wohl nicht so einfach weiter. Wow. Boah, das ist geklickiert, glaube ich. Oh, okay. Okay, du hast nicht gesehen, was mir passiert. Ah. Aber äh. das ist halt, man muss halt wirklich hier weiter. Ja. Okay, ja, dann müssen wir wieder die balance zu... weitergehen. Ich glaube, ich muss hier jetzt rüber. Okay. We sehr weiten, normalen Sprung, aber man ich muss halt echt das. von Ecke zu Ecke, so geometrisch gesprochen. <lacht> yes! Ich... Die Geometrie hat gesiegt! Warte mal, ich muss noch zugucken. <lacht> Für alle, die dabei waren, die jetzt, die nicht dabei waren. First Try. Äh, warte <lacht> mal, muss ich jetzt da hochspringen? Yes. <lacht> Der ist ja überhaupt nicht nervig. <lacht> Der hat ungefähr ein oder zwei Sekunden Cooldown auf seinen Skill. Der kann halt nicht sofort wieder jumpen. Willst du mich verarschen? Ich weiß, also, ähm. Ah. Wäre ich hier in den Tribute -Lone gegangen, Den vorher gesagt hat. So, und wenn du okay, da okay. stehen bleibst. Okay. Warte mal, sind wir wieder Hartmut? Mhm. Muss ich. Ja. Wir sind wieder Hartmut. So, jetzt du kriegst krieg mir ganz. Okay, ach so, Lava. Oh, nerv. So, gehen wir mal runter und sterben. Warte mal. Ah, warte mal, stopp, ich weiß... Ah, ja, okay, ich weiß, ich weiß... Okay, ich weiß... Ah, ich <lacht> Bei dem Sprung muss ich auch sagen, kann ich nicht so sehr springen mit einem Dodge-Sprung hier auf das Blatt. Also das ist das, wie ich das mache. Warte mal. <lacht> man, oh, mach man kann, glaube ich, auch erst auf den zweiten Stein springen, um, den, um, den Hüpfen, um das Hüpfen des großen Steins auszulösen. Aber ganz... Warte mal. Und warte, bis deine Leiste ganz voll ist. <lacht> so. Okay, warte mal. Aber warte mal, ich probiere jetzt mal. Okay, erstmal darauf. Aber warte mal. Ja, genau, da, wo ich stehe. Aber warte. Lecken. Da darf ich gar nicht sagen, was ich. Wann dort sprungst Okay. Dankeschön. Dankeschön fürs Zugucken. So, warte mal. Ich weiß nicht, funktioniert das? Ha? Ha? Prim, extra für PvP gebaut. So. Oh. Schaff in meiner Ach Mann, ey. Wow. Ich passt. <lacht> Na noch mal, wenn ihr so über, Speed, wenn ihr über Speedruns redet, was macht denn ihr da so? Die Leute tippen äh, Ausrufungszeichen SO und dann Nein. den Namen von... No, no, no, no, no. Oh, Nein! Oh, aber du bist weitergekommen! Auf den ersten Stein springen, auf den zweiten Stein springen, zurück auf den ersten, dann auf den zweiten großen und ganz schnell zu mir. Aber das erfordert halt, dass man ganz mhm. genau auf diesen ersten Stein zurückspringen kann und dann halt nochmal auf den mhm. zweiten. Das war nichts, ne? Ja, der ist nicht hochgesprungen. Yes! Siehst du, das ist die Noob-Variante, aber ich finde sie ein bisschen einfacher. Die reicht es reicht mir! Es reicht mir! Es reicht mir! Prost! <lacht> also, in der Noob-Variante haben wir es ja schon mal geschafft und ich weiß jetzt, dass ich hier ah. irgendwie in den Lava reinfliege. Ich muss lassen, dass der zweite hochspringt.